Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode der Scrap Challenges. Heute mal wieder mit dem vollen Team. Simon, JustCraft, Judi, Leon. Hi. Da wird es wieder relativ voll. Und es wird, denke ich mal, sehr interessant. Zumindest für mich und für euch Zuschauer. Für die Jungs wird es vielleicht etwas komplizierter. Die Zuschauer sehen schon hier in der Leiste unten, worum es heute gehen könnte. Ich oh, sag den du, Jungs, Alter. ich sag den Jungs erstmal so viel. Die Fahrzeuge mhm. werden relativ normal, aber in dem Sinne, ihr dürft äh, Schubdüsen verwenden, ihr dürft Reifen verwenden, ihr dürft Motoren verwenden, ihr dürft alles verwenden, was ihr normal wollt, außer explosives natürlich. Das mhm. einzige der einzige Clou ist, das Fahrzeug wird ferngesteuert. Was? Mhm. Hä? Der Sitz <lacht> und Wie soll das funktionieren? Der Sitz das ist... Der Sitz wird sich nicht auf dem Fahrzeug verwenden, äh, befinden. Wir werden gucken irgendwo drumherum die Sitze anzubringen und dann die Fahrzeuge hier müssen diese fernsteuern. Soll das ja. gehen? So. Ah, ich habe hab eine Idee. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier so ein kleines Demo Fahrzeug, ihr seht oh, oh, oh. Ja, fahr. fahr das Fahrzeug. Nicht anfassen, bitte. Okay, nichts anfassen. Ihr Schatz, seht... Gib Gas, gib Gas. So. <lacht> gib Gas. <lacht> Ihr okay. seht, da ist kein Sitz drauf. den ja? Der Sitz nämlich befindet sich auf einer anderen Konstruktion, die ich hier vorbereitet habe. Hier. Ah, Ei. Yeah. Das ist das Fahrzeug. Oh, Wenn Gott. ich mich jetzt da reinsetze Was? und WASD klicke, oh, kann Gott. ich das Ding fahren. Wie ihr seht, ich habe hier auch äh, zum Beispiel so eine Stange hier auf der 3 oder auch nicht. <lacht> ja doch. Doch hier das auf der 2 den Knopf so. so. 45 Minuten Bauzeit beginnen ab jetzt. Viel Erfolg und viel, viel Spaß. Wäre ich nicht haben. <lacht> äh, kann man zwischendurch noch Fragen stellen, wenn man irgendwie hat? Auf jeden Fall. Kann oh, kannst, klar, das weiß klar. Ich nicht. Klar klar auf jeden Fall. Nee ist verboten. <lacht> so etwas mehr Chaos damit damit, damit habe ich auch absolut geplant Also ich, mir war eh klar, dass das nicht von Anfang an funktionieren wird ähm, ich bin nur mal gespannt, ob die Leute wirklich jetzt hier mit diesen Sachen klarkommen werden ich habe es, glaube ich, denke ich klar genug erklärt eine halbe Stunde lang jetzt und ähm, genau habe auch alles überprüft, dass es bei jedem passt bin da mal gespannt was sie daraus zaubern werden bin bin nochmal gespannt nachher beim Battle, also wenn die Lenkung funktioniert bei jedem, äh, wie das Battle nachher aussehen wird, weil ich habe ein bisschen rumgetestet gehabt. Äh, es macht schon einen Unterschied, ob man im Fahrzeug sitzt und mit dem herumfährt oder ob man das Fahrzeug herumfahren sieht. Das äh, macht schon einen kleinen Unterschied. Äh, es kann sein, dass allgemein das Battle etwas dynamischer wird dadurch. Zumindest hatte ich so das... Gefühl, weil man dann eher noch von hinten auch sieht, wenn ein Angriff kommt. Naja. Sie haben auch etwas mehr sie haben natürlich auch etwas mehr Zeit, weil ne, das ganze mal testen, versuchen, hin und her. Ähm, genau. Juli fängt hier erstmal an, baut Leute, baut bauten Haufen Logikgatter hin. Man muss natürlich auch bedenken, jedes Mal, wenn man was testen will, dann muss man in dem Sinne wieder zum F Sitz zurücklaufen und wieder zum Fahrzeug und wieder hin und her. Da geht ja auch nochmal. Es sind zwar jedes Mal vielleicht nur ein, zwei Sekunden, aber immerhin. Das äh, rechnet sich aber mit der Zeit. Sie haben sich zweimal geduckt. Ja, wie kann ich die Dinger drehen? Dass die äh, nach oben schauen? Normal mit Q, wie du auch andere Sachen drehst. Da oh, musste, da musst du, Ja, da, stimmt. Das, das cool. ist, ja, wir dem... wir, wir, wir so. spielen zu viele Spiele, ich wusste nicht mehr, dass es cool ist. <lacht> ja. Und sonst mal mhm. davon abgesehen, was sind so deine Pläne? So wie immer halt. So wie immer, okay. Power? Mhm. Du hast ja ich... jetzt aktuell noch sehr niedrig gebaut. Ich denke mal, dass ich das auch beibehalten werde. Okay. Also heißt, ich möchte auf den Kopf fahren. Ach so, okay. Wahrscheinlich. Ach so, dass genau die Höhe bleibt und dann könnte es umkippen und auch noch weiterfahren. Meinst genau, du jetzt? genau. So, ja du musst, das musst, mal. Du musst vom, genau vom. Ach, ne, das habe ich noch runter. gar nicht. Und... Oh. Ja. ja gut, viel zu langsam. <lacht> <lacht> äh, bitte einmal langsamer. so. Und einmal so und einmal. Viel Gas gibt jetzt nicht, war? Die stehen ja auch auf halbe Stufe. Ja. Ich habe die. Weißt du, wie niedrig ich die eigentlich habe? Elektromotoren. Ja. <lacht> <lacht> ja, Elektromotoren haben irgendwie so. Eine, also die erste Hälfte kann überhaupt nichts und danach. Äh, ja. ähm. hm? <lacht> Was macht das? Das sieht irgendwie nicht so ganz gesund oh, aus. Don't ask me please. <lacht> I don't know what der I am building. Ja. Naja, ich lass dich äh, dann mal, ich guck ich, mal bei den. Anderen. Ah, scheiße, ich bock mich da auf, war Das kann ja auch sein. Nein, das ist falsch. Ich will mich doch gar nicht aufbocken. Weil ich habe festgestellt. Mhm. Jetzt habe ich noch höher gemacht. <lacht> <lacht> das ist egal, lass uns so. ja, gut. Mhm. Wieso steht es jetzt hier oh. auf 0, 0, 1, 2, 8? Hm. ist ein Grinsengesicht. Cool. Guck mal ja, hier, das 0, ist 0, 1, 2, 8. Äh, ja. ich, dachte, kind, ich dachte, das Ding kann nur 0 und 1. Das ist durchaus eine gute Frage. Äh, jetzt steht die überhaupt auf 0. Ja, jetzt habe ich sie auch alle verbunden. Vielleicht so. deshalb. Äh, okay, vielleicht deshalb. Okay, ja, das ist, Wenn dann nichts verbunden ist, die Nummer der Farbe, keine Ahnung. Naja, also wie ich gesagt. Probier mal weiter. Jo, ich lasse dich da mal. Jo, bis dann. Äh. Jo. Ei, ei Chef. Hi. Wie sieht's aus? Klappt es mit äh, der Steuerung? Ich hoffe Der, ist der ist Trick ja bis des jetzt, Fahrzeugs. ist bis jetzt sehr symmetrisch aufgebaut. Der Trick des Fahrzeugs soll ja, ja glaube ich, bekannt. Ich baue mal einen Leon. Also, ein Würfel. Ja. Der Würfel soll dann auch auf, auf, auf dem Kopf fahren können. Mhm. Und ein bisschen Schub haben. Aber ansonsten, ich, okay. ich setze mir da setz darauf dass das entweder Leon oder Juli zu doof sind und aus der Arena rausfahren. Ja. Ich sehe ja, das. Also, wird, das wird bei einigen passieren. Deswegen, nicht Zweifelsfall ist es, glaube ich, heute Gold, wenn man einfach stehen bleibt. Das kann natürlich auch sein, ja. Ich sehe auch, dein Fahrzeug hast du äh, prinzipiell. Also, das Gerücht besteht aus. Stein, also relativ halt schwer. Ja, genau, das ist, Moment, das ist mir ein bisschen wichtig, dass das Ding auch wirklich auf dem Boden liegt. Wie okay, ja. Brett. <lacht> dass man es nicht mal eben so raus schnipsen kann. Genau, mhm. das hat man oft genug gehabt und solange das ja keiner gegen was zugegen hat, machen wir das auch so lang. Ja. Ähm, warum ich auch vorhin gefragt habe, wegen den Pisten, ja. ich werde vermutlich auch einige etwas dickere Reifen nehmen können hier. Okay. Und wenn ich dickere Reifen nehme, heißt es ja auch über Gründung, ich kann auf den Reifen liegen bleiben. Ach so, okay, ja. Und damit ich nicht auf den Reifen, also auf der Seite liegen bleibt versucht ihr dann halt irgendwie, dass ich mich da anstupsen Und kann. Du musst das Fahrzeug aber wirklich abbocken. Ja, ja. Dein Sitz auch, ja. Das ist äh, weiterhin in dem Sinne wie immer. Rasenmäher. Ja. <lacht> lass ich dich wieder. Wir hören, wir hören uns später noch Alles klar, bis später. Gut. Bei Simon, also Simon hat jetzt in dem Sinne, also der hat jetzt noch keine Anbaugeräte gebaut, aber zumindest äh, das Fahren funktioniert ja schon mal. Das heißt, das scheint aber verstanden zu sein. Gehen wir mal zu Leon. Mal sehen, ob der sich daraus ein Gedicht äh reimen kann Dann funktioniert das schon mal high. du testest jetzt aktuell noch mit dem fahren und so rum verstehen also fahren mhm. und lenken hingeschissen gekriegt ja okay nur ich kapier das mit dem knopf noch nicht so ganz aber das ist das problem erstmal. also ich kann es dir auch gerne noch mal erklären das ist kein thema also daran soll es nicht scheitern äh, da ist aber fast noch nicht ganz ganz äh, ja das gebaut? ist das ist mal egal es ging mir jetzt gerade nur darum, dass ich lenkung habe okay Namin ich auch mal weiß, dass alles funktioniert, steht das Aha. Testfahrzeug hier. ein bisschen okay. Ja genau, das ist nicht äh, abhaut. Genau. No. Aber trotzdem noch Räusch und, und tippen, alles. Ja, Joa. okay. Aber ganz vorsichtig mit einem Elektromotor auch. Ja, erstmal. Mhm. Ich bin ja... Man muss ja auch mal was Grünes für die Umwelt tun, ne? Ja, genau. Hast du Man irgendwelche Pläne, was du bauen willst, wenn alles nach läuft? So okay. Ich hatte eben schon ein Fahrzeug, wo ich Kolben verwenden wollte, nur es hat halt nichts gebracht. Ach so. Weil ich habe keine Ahnung gehabt, wie die Knöpfe funktionieren. Dann habe ich irgendwas Dämmiges angefangen zu bauen. was habe ich wieder gelöscht. Okay. Jo. Okay, gut. Dann okay. lasse ich dich wieder. Das wird lustig. Und guck mal bei den anderen vorbei. Du hast noch... Es sind noch 23 Minuten. Nur noch 23? Ich hoffe, ich habe dich gerade nicht schockiert mit den 21 Minuten. Äh, nee, nee. Ich bin okay. recht gut... Ich bin gerade noch dabei? am ah. überlegen, Sachen zu bauen, aber ich brauche einmal Hilfe. Ja, auf Und jeden zwar, Fall, ja. Also, ähm, so. ich kann den jetzt einmal kurz so einer Hebebühne nehmen. Mhm. Ähm, also, mein Ziel, das ist es halt, natürlich wieder die Spinnenärmchen, wie Juli sagt. Ein mhm. ähm, bisschen Schubdüsen, das wird gleich alles noch ein bisschen schwerer gemacht. Mhm. Mhm. Und die Frage ist jetzt... Mein Problem ist es nur, dass die Knöpfe irgendwie nicht funktionieren. Also, ich habe den gerade mal gesetzt. Die, die Knöpfe sind bei dir auf dem Sitz, die sind nicht auf dem Fahrzeug. Du gehst von deinem Router jetzt hier, der braune ist es jetzt. Ne, der schwarze, okay. Vom schwarzen, von deinem schwarzen Router gehst du jetzt auf deinen Zahlenblock, die hier noch nicht äh, drauf sind. Jetzt hat Und der Motor komischerweise keinen Block mehr. Ach, stimmt, der ist ja aus, wenn ich alles runterdrehe. <lacht> ja, gut. So. Aus ist auch eine Geschwindigkeit. Ja. Ich weiß nicht, ob das von der Geschwindigkeit sogar schon reicht. Ich habe noch die Schubdüsen für den Notfall. Mm -hmm. So, jetzt it. Ah. Genau. Ja, du musst auch bei der Richtung bei der Richtung der Verbindung musst du aufpassen. Du musst vom Router ausgehen auf dein... Huch. Oh. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Was war's? Äh, schwarz, oder? Der, äh, welcher Router? Ich muss gar nicht gucken. Router für die Knöpfe, der war also schwarz, oder? Genau, ja, okay. ja. So. ja. Ja genau, du musst äh, hier achten, also vom Router aus musst du auf deinen Knopf gehen. Ja, dann war das wahrscheinlich der Fehler. Ja, Judy, dann haben sich meine Fragen geklärt, aber es, ist, es so. ist echt kompliziert. Also ohne den Sitz ja, ja. könnte ich jetzt damit auch nicht klarkommen. So, Timer ist 3, 2, 1, Stop. Timer ist zu Ende. So, wenn ihr eure Plattform habt, dann könnt ihr eure Sitze schon mal drauf setzen. Und vielleicht irgendwie. Oh nein, man kann noch zehn Runden schmeißen. Und vielleicht noch irgendwie einen Weg suchen, wie man wieder auf den Sitz kommt später. <lacht> Können wir übergehen <lacht> zu den Fahrzeugpräsentationen? Wer möchte anfangen? Ja, natürlich. <lacht> äh, ich mach freiwillig. Wenn? So. Jessica fängt Keine freiwillig Anten. an. Gut, dann äh, gehe in. Na gut, das ist hier hinten deine Ecke. In deine Ecke so. und Ich bin in die Kaffee Ecke drin. mit dir. Ähm, so. Oh Gott. Oh Gott, der Wimmel. Achso, ne, vielleicht sollte ich das aufgepackt lassen. So. Hauptsache Badewanne und Spinnenärmchen. Mehr verrate ich nicht. Ich bin schon wieder die Spinne, ey. Alter, ich werd Banane. <lacht> so. Was sind das hier für Spinnen? Der wundervolle okay. Name ist übrigens Rolling Badewanne. Rolling Badewanne, sehr schön. Jo. Rolling Stones, Gut. ey. Dann kann man währenddessen hier ein Bad nehmen. Wait wait wait wait ist. wait wait wait wait wait. Falls no. irgendwie ausschaltet, kann er gerne hier mal drauf. So, als nächstes kann Judy Darf Juli sein Fahrzeug Oops, vor, äh, vorstellen. Äh nee. <lacht> das ist ein Sitz. Ja, Judy wollte auch noch mal seinen <lacht> Sitz zeigen, der war so schön. Oh so. Gott, Ach, du heilige Scheiße. Sogar richtig rum, ja? Oh Scheiße. Auch mit Äh Sätzen. Moment. Moment. Aber natürlich, das ist absolut regelkonform. Die Sitze sind nicht weiter verbunden mit irgendwelchen Funktionalitäten. Ich habe gerade was abgebaut, deshalb muss ich kurz nochmal platzieren. Okay. So, das ist Judis Fahrzeug. Schön, schön hässlich. Willst du was dazu sagen? Es fährt. Sehr gut, wie immer. Auf. <lacht> wow. Dann gehen wir rüber in Simons Ecke. Oi, oi, oi. oi, oi, oi. <lacht> <lacht> jo, da, ich ich die, Reifen, ja, die Reifen sind so groß wie ich. <lacht> Ach, die <dann geht> sind <lacht> schon weg. Ich wollte das, das, das richtig platzieren. Ah, ich ich glaube, ich weiß, wo vorne ist hm, <lacht> ja, es. <lacht> ja, gut. So, ja, deswegen ist, meinte ich ja, ihr müsst wissen, wie, wo vorne ist. Das ja. ist mein großes Problem gewesen. <lacht> ich habe auch vorne mir damit beeinflusst. Ich habe einfach die Reiter irgendwie eingestellt und dann habe ich mal Gas gegeben und dann war das vorne. <lacht> okay, sehr schön. Gut. Cool. Experte. Und also, dann ist die nächste Frage, rein. wo ist oben, wo ist unten? <lacht> <lacht> ah, ja, ja gut. Okay, okay. gut. okay, Sehr schön. Dann als letzter... Ich nenne es ich übrigens italienischer ja. Rasenmäher. Der das Italien Geräusch, das italienische Geräusch werde ich danach mal feststellen, warum. Gut. Der italienische Rasenmäher Leon kommt bitte. Wo mein Auto angefahren? <lacht> so, wow. Sehr schön. Ah, ja. Das ist Leons Fahrzeug. Oh. <lacht> Ey, guck mal an, da ist, da ist das, da das Demo-Fahrzeug wieder. Nee, tatsächlich hm. nicht. Nee. Nee, die Plattform ist ein bisschen kleiner. Nicht okay. Das ist so. der nicht fertige Traktor. Der nicht fertige Traktor, ja, Leon hatte. Ah, ja. Leon hatte noch ein bisschen eine härtere Zeit, um die Knöpfe rauszufinden, aber am Ende hat er es rausgefunden, aber ich glaube, zeittechnisch war es. Genau. Aber sonst, ja. Das ist Leons Traktor. Und das mache ich mit vorn hinten. Mhm. Dann würde ich sagen, darf jeder auf seine Plätze noch einmal ganz kurz gucken. In die Ecke Kann... fahren. So, ja, Leons Fahrzeug funktioniert noch. Simons Fahrzeug funktioniert noch. Julis Fahrzeug ähm. funktioniert auch noch. Und JustCraft. Jo, das funktioniert auch noch. Wunderschön. Gut. Dann mache ich mir jetzt einen Zettel, weil vier Leute kann ich mir nicht im Kopf merken. <lacht> Ihr habt wie immer drei Probleme. Leben. Drei Leben. Raus seid ihr, wenn ihr den Boden außerhalb der Arena berührt und nicht mehr in der Arena. Und ansonsten würde ich sagen, geht das erste Battle dann los in 3, 2, 1. Viel Spaß. <lacht> ja, ja. Es wird noch ein bisschen rumgetastet, aber... <lacht> Nein, ich sehe nichts, ich brauche ein Fernglas. <lacht> oh oh ja. Easy. Easy. Leon ist rausgesprungen. Leon ist rausgesprungen, das war oh, sein ich? erstes Leben. Du bist in dem Wald. So. sehr schön. Hey, was macht denn der Taste wow. noch mal? <lacht> Juli kennt das Passwort wieder nicht. So, ah. Leon. Stimmt, ich habe hab, stimmt, das habe ich ja auch noch eingebaut. So. So, dann würde ich sagen, das nächste Battle geht los in 3, 2, 1. Wenn Judy stoppt, macht er fast einen Flip nach vorne. Ja, ja, schnauze so. jetzt. Oh, Leon gibt Gas und... Oh, oh, das war noch in der Arena. Ja, schön. Oh, Simon, Simon, nicht wegfahren. Simon und Judy haben ja sogar... Ne, Judy hat sogar vor... Okay. Ja stimmt, das habe ich, ja, genau. hab ich ja auch noch. Ja. Oh oh, oh oh. Oh oh! Leute, verpisst <lacht> euch! <lacht> hey, Verpiss euch. Oh, Leon. Leon ist nah am Rand! Alter, das äh, der Engel passt halt gar nicht, Mann, ich seh nicht wie weit ich am.. Alter! Alter! Alter! Wait, what? Was Backt bei euch mein Fahrzeug auch? Nein. Äh, weiß nicht, ich weiß nicht, wo du bist. Alter, ich hab, ich bin gerade nur mit drei Reifen gefahren. <lacht> <lacht> okay. Oh, Gas gibt da, aber.. Oh, Hallo. alle vier auf einem Haufen. Ey Leute, weg da jetzt. Ja? <lacht> so. Haben, ich jetzt, bin voll geil. <lacht> ein Jetzt ist natürlich die Frage, wer hat, wer hat die Leute, Mauer sind hier? ich seh dort! Ich <lacht> seh nix! Das Steg ist im Weg! Oh, oh, oh. Da ist jetzt natürlich die Frage, natürlich äh, zum Beispiel Leon, der sieht ganz schlecht, wo er überhaupt dran ist. Na, nee, ich seh's. <lacht> pressen! Oder nicht, warte, wo bin ich? Hallo! What the oh, fuck? Ja. Ich oh, denke <lacht> falsch rum. Jetzt weiß ich warum. Ja, sehr gut. So, oh, da wird geschoben, da wird geschoben. Es ist ja. Aber. Wer ist denn auf mir? Juli sitzt auf Simon. Simon, was ist los? <lacht> ja, toll. So, Moment, Leute, <lacht> Geh da runter ja, runter ja, ja, jetzt jetzt jetzt so, jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt jetzt geben sich immer noch das äh, ne? Battle hier. jetzt ich glaube, jetzt jetzt jetzt jetzt bei mir warum wie sonst was bei mir packt nee, bei, bei, bei bei, bei da überhaupt nichts rum ich würde mal gerne mich wieder von äh, leon jetzt <lacht> Ich weiß gar nichts. What the fuck, Nico, Alter, das musst du dir angucken. What okay. What the fuck, was passiert also bei mir, hier? bei mir, bei mir ist dein Fahrzeug Raus da. Mal, Alter. Yes. Raus da. So. Oh, Leon. Ja. Oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh. Dion, ich seh nix. Bereit? Ich seh nix. Das ist fake. Das ist fake. Ich hab keine mehr. Alter, jetzt backt Simons Fahrzeug so, oh, richtig rum. ja. Oh, ich seh nix. Leon, ja. Oh, Leon hat gesehen, dass er Gas geben muss. Sehr gut. Oh, Leon, jetzt, jetzt wird geschoben! Oh, Judish oh, schon! Ja, Leon ist raus. Gut. Komm schon. Wir oh, noch warte, wir sind. Ich glaub das Problem ist, wir sind die ganze Zeit verkeilt gewesen, kannst du sagen. Ja, das, das ist, das ist das ja nicht. So, dann würde ich sagen. Es geht los in 3, 2, 1. Luca, du siehst dem Ende entgegen. Oh. Nee. Judy versucht Angriff zu machen, aber Alter, der fährt einfach weg. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> der fährt der der einfach weg. Der fährt <lacht> einfach weg. Das das <lacht> weg. Oh, ja. oh, <lacht> <lacht> <lacht> mhm. oh. Haben wir wieder einen großen Fahrzeugklumpen wie vorhin auch? <lacht> ja. <lacht> ich habe ja raus. Oh. Null. Simon ist bei mir gerade voll gesprungen. Ja. Luca, Äl Luca, gerade gescheitert. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, Juli. Oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, Ich kann ja. mein Fahrzeug nicht mehr steuern. Ich. Juli, <lacht> <lacht> <lacht> <Räder sind> <lacht> Juli hüpft so ein bisschen, wenn er Gas gibt. No, oh, Dinge. meine Dinger, ich habe meine Dinger ausgemacht! Ja. <lacht> so, oh, Leon, Leon kommt zum Rand hin und Leon ist raus. Jetzt wollte ich gerade einen Angriff auf Luca fahren! <lacht> Ja, gut, also. Ich bleibe jetzt, bleib jetzt hier oben. Es hat im ähm. Resultat nichts geändert. Leon ist raus. Das erste Battle ohne Leon. Äh. Würde ich hey, wir so können doch dies versuchen, mal den Nikos da mal äh, den, hat, den man benutzt hat, mal auf, dies, auf die Steuerung umzubauen. <lacht> <lacht> ja, viel, oh. Spaß, ein Moderationsfahrzeug. Viel, Spaß, viel Spaß zum Ausbalancieren. So, dann würde ich sagen: Es geht los in 3, 2, 1 luca du siehst immer noch beim Ende entgegen Gegner. Oh Gott. <lacht> Judy hat erstmal ist erstmal umgezogen in die andere Ecke. Oh, er greift, greift an und aber ja, da kam Konter. Er greift an. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. <lacht> ja, also die, <lacht> alle genau am Rand, aber noch ist keiner raus. Alle, <lacht> das lenkt. <lacht> nee, ich habe drei ausgemacht. Zwei oh nein, nein. Wir sind sind alle, die werden alle, also Simon drückt die drei gegen den Rand, aber oh oh Juli, ich habe einen anderen Nachteil, ich habe mich gerade irgendwie hochgebockt und 180 Grad gedreht, jetzt muss ich rückwärts fahren. <lacht> so und oh Juli ist der berührt Juli, den Boden eigentlich nicht mehr, weg mit dir. Ja, der berührt den Boden nicht mehr, er ist raus. Oh Juli, du siehst ein Ende So, ich fahre jetzt mal bei Julis Fahrzeug mit, ich kann ja notfalls seine Perspektive nehmen, wenn es nicht geht. Hub dann als als Ratschwort Und dann würde ich sorgen. Es geht los in 3 2 1 Hub. Und geht, geht mir anders? alle aus dem Weg. Mhm. <lacht> ich weiß nicht was mein Fahrzeug gerade für oh, Angriff Angriff und raus Boah, und raus. Das war Das war kurzer Prozess hier. Ey. Ich habe noch nicht mal meine Schubdüsen verwendet. <lacht> ich habe mit meinen Schubdüsen, aber ich glaube ich habe die in die falsche Richtung gesteuert. Also <lacht> Also, das. Ich, die, die falsche Richtung! Ich weiß ganz genau, wo mein Fahrzeug vorne hat. <lacht> ja, also mit, dem, also mit der Ansage würde ich sagen, geht's es los in 3, 2, 1, Hup! Ja. Vorsichtiges. Hä, hey, ich, Mein Auto bewegt sich nicht. Vorsichtiges. Hä, Es fährt, fährt die ganze Zeit. Ja, weil die Räder nach innen gedreht sind irgendwie. Mhm, ich so. Oh Gott, was hä? Oh, oh, oh, oh, ja. oh. oh. oh, oh. Nein, ich bin in Griff von nee. Juri. Meine, meine Räder machen aber auch Blödsinn. Ne. Was los? Ne, ne, Hallo, oh, ne. oh. oh Gott. Jodi, Jodi, oh, oh, <lacht> will Jodi, Jodi will wieder auf Simon drauf. Oh nee, warte mal. Ja. Wir besteigt ihr wen, äh? Ui. Mhm. So, und Judy versucht. Ah, nein, ist aber umgekippt. Ja, jetzt wird ein bisschen im Kreis. <ulares> oh Gott! Oh Gott! Ja, ja. Kannst du ineinander verhängen? Oh, oh, Nein! Was fast macht denn dieses Auto? Fast, oh, oh, Judy, Judy hat's. Äh, ja, nein, oh, das war knapp. What the fuck? Ah, nein, oh, was? <st> Er war noch halt drin, er ist noch das drin. War, ja, drauf drauf das war knappa, kn was was noch, weil, war denn Ich habe gerade mein Fahrzeug gemacht, mein Fahrzeug ist kurz in der <lacht> ah, <Biz> <BendLevel> Arena in die Arena geflogen. <lacht> ja. Oh, ich bin noch wieder aufgestanden. Oh. <lacht> yeah. oh <lacht> <alien> <manual> <ad WOW> ich komme hier nicht mehr raus. Und, und Angriff raus, raus. Da hat Juli die Chance gesehen. Simon hat noch drei Leben, Juli hat noch zwei, Just hat nur noch eins. Yes. Juli, gentlemen's agreement, okay? Ja, <lacht> so, wenn du schau, wie wir sind. Ey, Moment mal kurz. Ey, Leon, fordere weg. 2. Ja, genau, bitte nicht die Sitze der anderen verschieben oder so. 3, 2, 1. Hooligan! Hooligan! Los. Es <lacht> ist so verwirrend, wenn das Auto losfährt, du bewegst dich ja wohl. <lacht> ja, genau, das war ja der Gedanke dahinter. So. Simon, warum Judy. will mein Auto eigentlich nicht mal besteigen, ey? <lacht> Judy besteigt alles und jeden, ey. Ja. Ich sitze. Ja, ich nice, liebe. Jetzt ja. habt ihr doch Rede gemacht, Simon, die nicht so Ich soll nicht. Wir sollen nicht tanzen. <lacht> oh, oh, oh. Ich steck mal aus. Nein, nein, ich bin die Bauern. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein, nein. Nein, nein. nein, nein, ja. nein. <lacht> ja, jetzt, äh, jetzt wird äh, Luca natürlich gerade gegen die, den Pfosten gedrückt. <lacht> oh, ja, <lacht> oh. das hat er ruhig drüber oh. ja, Judy ist raus. Hä? Hey? Nach aktuellem Plan haben Juli und kommen jeweils noch ein Leben und Simon hat noch alle drei. Nur wollte ich nur mal so gesagt haben. Also. Dann nur mal so, als ich glaube, das Problem da hinten in der Ecke sollte behoben werden. Das ich drei Leben, nicht. Ausfahren. Ich gegen die beiden habe ich halt auch kaum. Das Problem hinten in der Ecke. Ja. Okay. Yeah, just ja, Justin ja, Juli, der auf dem Schnecken sind. <lacht> dann würde ich sagen, es geht los in 3 2 1. Ich will gerade so eine Frage stellen. Man mal <lacht> nehmen wir mal an, man nehmen wir nehmen an, dass das dass jetzt irgendjemand es schafft so hoch zu, zu jumpen, dass dass er Juli aus seinem, aus seinem, aus der Hütte rausholt. <lacht> <lacht> äh oh, das, so. das geht gar nicht. Ich habe einen ich habe einen Rahmen außen rum. <lacht> ja und So, oh Oh, oh, oh, oh, oh, oh! Ja, das ist ja knapp. Du bist ein hinterlistiges so. Stück, ey, ohne Witz. Was denn? So? Ja, du bist ein hinterlistiges oh, oh. Stück. Ja. Oh, Juri, Juri, Juri, Juri. Juri ist aufgebockt hey. auf der Rahmen. wird... rausgerückt. Damit ist Juri. Raus. Okay. Nein. Finale auf der oh. Seite und sogar Matchball in dem Sinne für Simon. Ich habe denn, denn er hat noch alle drei Leben und JustCraft hat nur noch eins. Mal sehen, wie das ausgehen wird. Es geht los in 3, 2, 1. Und bei Simon wird sich, dass ich erst in die Reifen landen, die Mitte des Felds teleportieren. So, ganz vorsichtig wird sich herangetastet. Und... Als ob die reichstark seid. Ja, das hat sich im Kreis gedreht. Mensch, ihr solltet jetzt keine Tanz... Das habt ihr reichstark stark Ihr solltet hier keine Tanzeinlage machen. So, oh, jetzt, jetzt. Was, was oh, oh. <lacht> <lacht> <lacht> ja. Und Ja. Da. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Mach ihn! Mach ihn, er macht ihn! Äh, ich, ich hab mich aus der ja. Arena rausgelegt. Ja, du hast. du bist.. Das, voll. Ist, das ist die erste Leonische Konstruktion, die funktioniert hat! Sag doch. Da ist Lukas gerade mit Vollcaracho aus der Arena rausgefahren! <lacht> und damit gewinnt Simon ganz klar mit, äh, mit seinen drei Leben! Oh gewinnen Simon diese Folge der ferngesteuerten Fahrzeugen äh, mir hat es auf jeden Fall sehr spaß gemacht zuzugucken würde ich. ich sagen äh, es wird garantiert noch öfters mal vorkommen dass was ferngesteuert ist auch zukommt. Oh zukommt uh, und, und äh, dann <lacht> würde ich sagen was es das denn auch für diese folge die aufnahme geht schon zwei stunden wir sehen uns Hi. das nächste mal Bis wieder hin tschüss bis dahin. <lacht> äh, ich warte aufs Boom. Kabum. Tschüss. Oi, oi, oi. Tschüss.